Willkommen zurück zu Indiana Jones 2! Die neuen Abenteuer. Wir sind hier letztens stehen geblieben. Und das einzige, was ich machen kann, sieht so aus, als wäre das einzige, was ich machen kann, das hier zu heben und hier raufzulegen. Weil ich habe versucht, hier überall rumzuspringen, alles kaputt zu hauen, aber es geht nicht. Das Spiel lässt mich nicht okay spielen. So. Halte! Schlag die... was? Kann ich das nicht lesen? Es geht viel zu schnell weg. Was soll denn das? Ach, nee, da komme ich nicht dran. Ich hoffe, da kommt man noch hin. Ey, kannst du bitte, Merk, kannst du bitte aus dem Weg gehen? So, ähm ich komme bisher noch, noch nicht eure Feedbacks, in den Kommentaren lesen, denn ich muss jedes Level immer einmal beenden, damit ich die Aufnahme abenden äh, kann, weil es gibt kein Zwischenspeichern. Das Spiel speichert erst, wenn ich also ich glaube, das Spiel funktioniert erst, wenn ich das Level beendet habe. Und ich will es noch nicht ausprobieren. Deshalb nehme ich lieber mehrere Sachen auf, mehrere Folgen auf einmal auf. Was gönnst du mich so? An? Was willst du? Was willst du? Ja, schade. <lacht> dun, dun, dun. die Lampe mit deiner. Ach so, ich soll die Lampen runterziehen mit meiner Leine, oder? Wahrscheinlich ist das, was die wollen. Dann ich mich hier drauf. Oh! Oh, das ist cool. Da schwingen wir uns, oder kann man schwingen? Hm, vielleicht, vielleicht. Das versuche ich mal. Sieht so aus, als wäre das möglich. Okay, das Spiel backt manchmal so ein wenig rum. Ich hoffe das stört nicht ah, was habe ich denn falsch ach so muss ich vielleicht an dem ding die schleuder die schleuder genau die leine oder so benutzen Oder so. vielleicht hier und dann noch mal hm. ich bin mir jetzt nicht sicher was du wolltest oder kann ich von hier aus das ding ach ich kann in der luft die attacke benutzen ah, dann nehmen wir mal Anschwung und zack. Wir sind drauf. So, ganz vorsichtig hier runter. So. Okay. Mehr gibt's hier nicht? Nö, nee, ich denke nur nicht. Okay. Ihr kennt mich, ich suche immer alles ab, bevor ich weitergehe. Das war ich immer. So. gibt gibt's nichts? Nee, wir sollen hier weiter. Cool. juhu. So, nehmen wir noch mal den Blaustein. Weil Blausteine sind super. Schuh, schuh, schuh, schuh, du kannst Objekte auch schwarz-weißen Oberflächen verschieben. Ah, ja, ja, das macht Sinn. Hier ist irgendwas. Oder? Nee. Da war einfach nur so. Ach, wahrscheinlich ist das eine Abkürzung und jetzt habe ich die nicht gemacht und jetzt muss ich. Das ja, ist ja nicht schlimm. So, Zack. Kann ich auch mit e irgendwie interagieren oder muss ich das von hier schieben? Ah, ich muss das von hier schieben, okay. Kann ich das irgendwas aufbauen? Nähere dich Haufen aufs Lege und drücke E. Gedrückt halten, ja yeah. Ja, ist eine Abkürzung, okay. Ah, so satisfying, wenn man dieses hört Willst du vielleicht hochklettern? Achso, ich muss springen. Alles klar. So, Mac, geh mal aus dem Weg. Ich will lieber mit Indie spielen jetzt mit Mac. Ihr werdet auch später noch merken, für die Leute, die den Film nicht gesehen haben, dass, naja, merke jetzt nicht so, der Sozialste ist. Aber ich will nicht so viel Spoiler für die, die den Film nicht geschaut haben. Oder Filme. So. Bam, bam. Na gut, wäre schon sozial hier, ne? <lacht> So, erstmal alles zerbäschen Das macht immer Spaß. Was ist das hier? Eine Kiste. Eine Kiste voller Zeug. Ist das die schon? Nee, wahrscheinlich nicht. Ah. Ja, ich kann nichts aufbauen. Okay. Vielleicht fehlt noch was. Bam, bam, hier ist der Knopf. Äh, Mac magst du die? Ja, ja, steht du da drauf. So. Ah, das ist nur für die Credits. Okay. Oder was auch immer das ist, <lacht> bam, bam. das macht Spaß, alles zu zerstören. Kann auch einfach Spaß. So, also, wir haben schon mal zerstört. Ach, hier ist noch eine Kiste. Ah. Nee, keine, die wir brauchen, oh. dann wird die wahrscheinlich noch hier irgendwo rumliegen. Wechsel zu Mac, um von seiner Pistole Gebrauch zu machen. Ach, wahrscheinlich ist das Ding ja okay. Mach ich gleich. Oder machen wir jetzt? Ach, das Ding kann ich auch zerstören. Ach, jetzt ist das hier erst available. Okay, alles klar. Was bist du eigentlich? Was ist das? Ach, wahrscheinlich ein Roboter oder so, oder? Aus wie so eine Art Roboter, wie ich. Das gute Lego-Spielen ist auch, dass man nicht sterben kann. Wenn man stirbt, wenn man alle seine Herzen verliert, dann verliert man einfach nur sein, sein, sein, sein Money, sein Geld. Das fliegt dann so raus und dann respawnst du einfach genau an der Stelle. So, merk, ich brauche mal deine Hilfe, ja? So, wir nehmen mal hier so ein Stäbchen, dann ziehen wir das hier hin. Ähm... Wohin soll ich das lenken? Ich bin verwirrt, wohin soll ich das lenken? Oder soll ich das erstmal hier lenken? Ah Okay Dann nimm du mal das andere Ding hier Das andere hier Nimm du das nimm, Nimmst du in die <lacht> So, du stellst dich dann hier hin Mit E Ah, das geht noch gar nicht, weil wir noch nicht das andere büchslein aufgemacht haben Dann machen wir das mal Bam Ist es das hier? Ja, das ist es Okay dann nimm das mal, nimm das mal. Ah, da kann beides tragen. Ich dachte, das letzte eine fallen und dann respawnt das wieder in der Kiste. Aber nee, da kann mehreres tragen. Da ist ein krasser Junge. Und zack. Zack, zack, zack, zack. zack. Danke, Max. Nutze den Stab des Ra. Ra, ra, ra. Okay, ra. Und dann mach ich dasselbe. Um einen Lichtstrahl auf die Statue. Ich lebe! Ich kann nichts sehen! Ah. Scheiße, jetzt brennt alles. Ob das, ob das, ob das gut ist? Ich bezweifle es ja, aber. Ich finde einige Wasserflaschen. Achso, um das. Um die Flammen hier zu löschen, wahrscheinlich. Okay. Um sie in das Feuer zu. Ja, ja, okay. selbstverständlich ja um sie in das feuer zu werfen so dass Ja, ja. wenn das im real Life auch so einfach wäre schmeiß einfach so eine flasche wasser auf feuer und dann war ist es einfach weg dann ist einfach weg ja was wäre eigentlich wenn wir jetzt alle wasserflaschen ins nichts werfen geht das überhaupt und wenn ja was würde dann passieren dun, dun. Musik ist auch ganz cool, halt wie in den Filmen, ne? Boah. Ah, hier brauchen wir Mac, Mac komm mal her. Das bist du so weit hinten, so. Finde einen Sperr und halte das gedrückt, um einen Wandsockel anzuvisieren. Was, Was für ein Wandsockel? So? Oh, ich hab einen Speer. Anzuvisieren, lass den Knopf wieder los, um den Speer einmal anzuvisieren. ja, okay. So. Und dann können wir uns dran oder? Ja, wahrscheinlich. Alright. Dann machen wir das mal. Komm mal her, hier, zack. Ja. Perfekter Wurf. Wäre realistisch. Und dann hier, zack. Yeah. Dann mal hoch da. Boing, boing, boing. Da stehen wir noch nach unten, damit es kaputt geht, damit wir daraus was bauen können, oder? Oh, oh, oder? Ach nee Das zeigt uns an, wo die Box ist, denn die Box ist magnetisch, ich erinnere mich. Ja, ja, das ist die Box. Wir haben sie gefunden. Die einzige magnetische Box. In Area 51, das muss es sein. Let's go! Da, da, da, da, da, da, da, da. So, wir haben gleich das Meta-Ding da voll. Mal gucken, was dann passiert. Ich weiß echt nicht mehr. Das ist schon, wie gesagt, viel zu lange her, dass ich Lego gespielt habe. So, da komme ich nicht hoch. Doch, da komme ich doch bestimmt noch irgendwie hoch. Nur no, wie, nur no, wie? Äh, vielleicht von hier nach da drüben. Oh, ich weiß nicht, wo das Schatz. Ich kann von hier aus schon das alles einsammeln. Ach, warte, vielleicht kann ich von da oben das da schon einsammeln. Vielleicht geht das. Versuche ich mal. Zack, zack, zack. Ich entschuldige mich für manche Grafikfehler. Ich könnte eventuell daran liegen, dass ich das Spiel komplett hochgeschraubt habe auf Steam hier. Ist ja dass ich die Steam-Version, die ich spiele. Und... Ah, das geht nicht. Und... Ich habe das Spiel komplett hochgedreht, wie nur möglich, und vielleicht hat das ein paar Probleme dabei, das weiß ich nicht. Ah, hier kann ich nach ganz unten. Oh, oh, hier sind auch noch ein paar Dinge, welche ich jetzt fast nicht gesehen Aber jetzt sie. Da war noch was. Nein. <lacht> no! Ich finde das aber blöd, dass ich die Dinge nicht von weiter weg abschießen kann mit meiner Leine immer wie immer, Liane, Leine, was auch immer das Ding heißt, ich weiß es nicht. Einer von euch wird es wahrscheinlich reingeschrieben haben. Ansonsten, halt alleine, ich denke, das ist jetzt auch kein großes Problem, oder? Oh, oh sorry, merke ich, wollte ich nicht. Bitte schießt mich nicht ab. <lacht> da komme ich nicht rein. Okay, oh, schießt, schießt. ein paar Explosives kaputt machen, das mache ich jeden Tag. So meine Spezialität, okay, das fällt wahrscheinlich für irgendwelche anderen Charaktere. Das, kann, das Spiel kann man nicht. Man kann ja da, wenn man ein Level durchgeschafft hat, dann kann man das auch noch mal im freien Spiel spielen. Alles das bedeutet einfach nur, dass du jeden einzelnen Charakter an jedes einzelne, was auch immer du hier benutzen kannst. Soweit ich weiß, außer die haben ein paar Limitationen gemacht, dass man nicht jeden einzelnen Charakter benutzen kann. Das weiß ich jetzt aber nicht. Sollte aber nicht der Fall sein, okay. So. Äh das schafft er doch nicht, oder? Boah, das war knapp, aber ich glaube, das schafft er nicht. Aber warte, die Box hier. Was mit der Box hier? Soll ich die nach unten schmeißen? Ich kann die Box nicht öffnen. Okay, dann ich die halt. Wie du willst, spiel. Wie du willst. Wie du halt willst. Mir egal. Oh Gott. Nein! mach dich doch noch fest yes nein ich will den blauschein ich will mein ja ich habe mein blau nein aber hey damit habe ich gesehen dass es hier noch was gab alles klar auch noch ein paar sachen und wir haben das ding jetzt voll unten, oder dieses meter na komm das muss ja jetzt mal voll gehen oder habe ich da nicht hochkommen also manchmal sind irgendwie probleme irgendwo hochzukommen. Die springen alle nicht so hoch. Ich weiß nicht was ich davon halten soll. Aber jetzt hat er das geschafft. Super. So, hier, hier die Magnetsachen und Tschüss, Mac. Voll auf ihn gelandet! Ja, wir wissen alle, dass es die Box ist. Ah, jetzt geht's ja. Oh. Ja, Wir haben sie! Ich dachte gerade, das hätte ich als anderen Menschen da getroffen. Hey. Mac ist böse! Aber arbeitet für die! Sie haben mich entdeckt. Weg hier. Oh, shit. Oh, zum <lacht> Sie haben uns entdeckt. Was machen wir jetzt? Äh, äh, oh Gott, das schießt mich ab. Aber oh, warte, wen, wen haben wir denn jetzt hier? Den Hausmeister, der, der hilft uns. Danke, Hausmeister. Kannst du irgendwas? Nein. Ich wollte sagen, kannst du irgendwas machen, damit du uns helfen kannst, aber... Ja. Oh, ich kann die Dinger... Ich will mein Geld nicht verlieren. Die Blauscheine vor allem, ich brauche vor allem die Okay, wenn das auf dem Boden liegt, kann ich es aufnehmen. Jetzt. Oder nicht? Punkt. Platziere Fahrzeuge auf beiden Feldern. Ah, das soll ich also machen. Na dann geh doch drauf. Ah, Jump. Kann nur der Hausmeister da rein? Kannst du bitte. Was? Ich, ich komme da nicht komm rein. Oder soll ich von der anderen Seite rein? Es geht nicht. Hallo. Ich muss ich irgendwie abschießen erstmal? Komm mal her, du. <lacht> komm mal her. Fahrzeuge auf beiden Feldern. Ach, hier ist noch ein Feld. Ah, jetzt komme ich hier hoch. Oh Gott, nein, nein. Oh Gott, warum sterbe ich jetzt die ganze Zeit? Ich versuche nur das herauszufinden, was sie von mir wollen. Das ist mein ganzes Geld weg. Komm mal hoch, bitte. Komm mal bitte hoch, bevor die uns abschießen. Ah, Gott. ah jetzt haben wir's. Oh Gott, nein, das ist da reingeflogen! Oh Gott! Das ist ein kranker Okay, rein da. Bitte, kannst du bitte? Ich drück wahrscheinlich die falsche Taste, oder? Ach, F war... Ach, das war F. Ja. Ich komme nicht raus Ich komme nicht raus Die, die Steuerung Die ist schrecklich Also halt bitte da drauf Nein da drauf Nein du sollst Ich, ich kann nicht nach hinten gehen Oh Gott nein, das ist das Ding kaputt Auf da, schnell Aber wahrscheinlich soll ich F drücken oder? Wenn ich dann da drauf bin damit ich dann hier nicht mehr drauf bin. Gute Deutsch. Oh Gott, nein, nein, nein, nein, nein. Das ging kaputt. Ja, fahr. Nein, fahr nicht. Nein. Oh Gott, es tut mir leid. Die Steuerung. Ich weiß nicht. Ich habe da irgendwas wahrscheinlich falsch eingestellt oder so. Ja, nein. Ja, komm. Da lang. Du willst da lang. Ja, nein, da willst da lang. Du willst da lang. Es ist drauf, oder? Hat nicht gezählt. Es zählt nicht. F. Ja, fahr doch drauf! Nein! Ich verliere gerade mein ganzes Geld! Warum funktioniert es nicht? Warum funktioniert es nicht? Yes, yes! Bleib da! Nein! Oh Gott, bleib da bitte! Bitte bleib da! Oh Gott! Sack. Was? hat nicht gereicht? Oh Gott, nein, wir sterben nicht wieder. Bitte nicht wieder sterben. Das Ding ist so schnell. Aber es ist viel einfacher und viel angenehmer, das hier zu steuern. Kann ich bitte. Also bitte. Ich bin Stuck, hallo. Nein, ich bin Stuck. Ach man, das ist doch gemein. Ich war Stuck. Aber oh, es reicht. Schnell dahin, schnell dahin. Oh, was ein Scheiß. Ganz ehrlich, was ein Scheiß. So. Jetzt macht die Kisten hier kaputt. Damit wir noch oh, den Credit Bonus bekommen. Oh nein, wir verlieren unser ganzes Geld. Ich kriege den Credit Bonus nicht mehr. Da habe ich das wieder auch noch neu machen. Das ist alles ärgerlich. Da liegt irgendwas, da liegt irgendwas. Egal, ist egal. Nein! Ich bin nur da dran. Bin ich dran? Oh Gott, zum Glück. Okay, wie komme ich da hoch? Nein, die wollen jetzt nicht, dass ich die Lianen benutze. Oh nein. Oder da hier hochkommen irgendwie. Geht das überhaupt? Der Typ rennt halt weg, ne? Sag hier hoch, hier hoch. Okay. Oh Gott, ich bin so schlecht. <lacht> Unglaublich. Nein! Oh, du Blödmann, komm her! Was, ich hab ihn nicht getroffen? Wieso das denn? Aber oh, warte, jetzt steht er hier. Oh Gott. Gott, nein, er schießt uns wieder ab. Und ich mach mal die Säcke kaputt. Schlau. Alter, aua. Aber kann ich nicht einfach hier so. Ah, warte, das geht doch bestimmt. Was? Hat nicht geklappt? Warte, ich kann ihn einfach so behalten oder nicht? Und dann macht er mir nichts mehr. Komm mal her, du. Warum geht das nicht? Kann ich nicht schlagen ja, dann bleiben wir da <lacht> sehr hetsam so aber jetzt bin ich zumindest in ruhe hier ich muss mir keine Sorgen um ihn machen so, wir machen es kaputt sammeln genug Geld damit wir noch den Quellentrums bekommen oder was auch immer das ist oh nein! als wir freien können komm her! Mit dem dinge schlagen wow. <lacht> kommt her hühnchen sein braver Komm. sein braver bello kommt. <lacht> wahre abenteuer ah, jetzt haben wir das eingeschaltet oder so kann ich das irgendwie Nein? was ist meine aufgabe was ist meine bestimmung Einfach das Ding angreifen oder wie sieht's aus? Vielleicht einfach, ah vielleicht einfach da drauf stehen. Stell dich mal bitte drauf. Oh, ich habe ihn, ich habe ihn Herzschaden gemacht. Uah, ja, ja, aber auch. Oh Gott, oh Gott. Kannst du damit aufhören? Oh Gott, Kannst du damit auf? Ich lasse einfach jetzt verbrennen oder nicht? und Feuer mit dir. Alles mal kurz das Feuer wieder an. Und dann setzen wir ihn hier unter Druck. Zack. Nice, haben ihn verbrannt, ey. Was willst du? Hä, was willst du? Komm, trau dich, trau dich ruhig, trau dich ruhig. Ich wackel die den Hintern ab. Oh Gott, ich sterbe. Nein. Du kommst nicht mit. Lass los. Yes. Oh nein. <lacht> ja, genau. Den Hausmeister freigeschaltet Epic. Jäger des verlorenen Schatzes Box im Warenhaus freigeschaltet Creator Box im Warenhaus freigeschaltet okay und das soll es dann gewesen sein für diese Folge ich hoffe ich kann jetzt hier einfach ganz normal weitermachen das nächste Mal was ist das für eine Katze? Einfach nur ich Pauls abkatzen, okay cool Lootbox Unboxing! Bam! Jäger des verlorenen Schatzes. Und Creator. Man kann nämlich seine eigenen Sachen bauen. Ich weiß nicht genau was man eigenes machen kann, aber das werden wir ja noch herausfinden. So, das war wie gesagt sollte es gewesen sein für diese Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne eine positive Bewertung da und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder bei Jäger des verlorenen Schatzes. Oder geht's hier weiter? ich weiß gerade nicht was wir hier weitermachen egal das finde ich schon heraus haut rein und ciao